Wir sind in Genf nun verbunden mit Hannah Flassbeck. Er ist Chefökonom an der UN-Organisation für Handel und Entwicklung, der immer schon die Rolle dieser Ratingagenturen kritisiert hat. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie kann es eigentlich sein, dass vor zwei Wochen, als äh, die deutsche Kanzlerin und der französische Präsident verhandelt haben, dieses griechische Rettungspaket, äh, auch die Ratingagentur Fitch mit den beiden mit am Tisch saß? Ja, also wenn das so gewesen ist, ist es wirklich ein Skandal. Äh, denn wir müssen sehen, die Ratingagenturen sind äh, wahnsinnig überrated sozusagen, weil sie äh, inzwischen Dinge tun, nämlich Staaten äh, beurteilen, was überhaupt nicht in ihr Aufgabengebiet gehört. Wenn sie ein Unternehmen beurteilen im Auftrag einer Bank, dann ist es okay. Aber Staaten sind völlig andere äh, Größenordnungen. Und Staaten äh, stellen ja auch sozusagen selbst Geld her. Und über dieses Geld, wie das dann verteilt wird, entscheiden dann wieder andere, bevor es die Staaten zurückbekommen. Das ist schon ziemlich abartig. Die Kanzlerin sagte, sie wolle sich ihre eigene Urteilsfähigkeit nicht wegnehmen lassen. Kann und will die Politik wirklich Druck ausüben, dass sich da was ändert? Haben Sie dieses Gefühl? Ich, ob sie es tut? Ja, ich denke, inzwischen begreift man, dass es so nicht geht. Aber man muss es dann auch wirklich tun. Dann muss man in allen öffentlichen äh, Vorschriften die Ratingagenturen hinausnehmen. Sie stehen da zum Teil drin. Sie stehen drin als objektive Begutachter sozusagen. Und das muss man zunächst mal beseitigen. Aber dann muss man das größere Problem angehen. Ich habe es schon angedeutet. Man muss das Problem angehen, dass wir der Staat Geld von seinen Bürgern bekommt und selbst Geld zur Verfügung stellt. Wir leben in einer Papiergeldwirtschaft, wo der Staat Geld schafft über die Zentralbanken. Und dieses Geld gibt dann an die Banken. Und die lassen es von den Ratingagenturen äh, begutachten sozusagen. Und dann kriegt der Staat ist wieder zurück und dann zahlt er nur das Dreifache dafür, was er eigentlich, äh, was die Bank, die Zentralbank verlangt hat von den Banken und das ist absolut lächerlich. Das ist äh, gegen da stehen schwere Ideologien dagegen, die sagen, äh, das führt zu Inflation, wenn die Zentralbank direkt den Staat äh, finanziert. Aber das ist alles Quatsch. Man muss das jetzt angehen, man muss das objektiv diskutieren und dann muss man auch, äh, da steht nämlich im maastricht an den Maastricht-Vertrag heran. Erst wenn man das alles tut, äh, dann kann man wirklich Druck auf die Ratingagenturen und auf die Banken ausüben. Mhm. Das heißt, wir bräuchten zu so eine Art Systemwechsel. Wie würde der konkret aussehen? Nun, der Systemwechsel sieht so aus, dass äh, man könnte zum Beispiel von generell sagen, wir machen uns unabhängig von diesem Kapitalmärkten, denn wie gesagt, der Staat braucht das Geld der Kapitalmärkte nicht unmittelbar und äh, die Zentralbank bietet äh, oder der Staat bietet äh, Anleihen an, sagen wir zu 2% oder 2,5%. Prozent und jeder, der sie nehmen will, der nimmt sie und wer sie nicht nehmen will, äh, die nimmt die Zentralbank, jedenfalls für eine Zeit äh, und äh, dann ist der Staat finanziert. Aber dann ist er völlig unabhängig vom Markt und ich bin sicher, zu zweieinhalb gehen die weg wie warme Semmeln, das ist überhaupt keine Frage. Äh, dann setzt aber der Staat den Zins und das ist völlig in Ordnung, das tut er sowieso, die Zentralbank tut er das sowieso beim kurzfristigen Zins, das kann er auch beim langfristigen tun. Oder aber, äh, wie es in den USA getan wird, die Zentralbank kauft sehr viel konsequenter noch, als sie es jetzt schon tut, sie tut es ja schon auch in Europa, kauft Staatsanleihen auf. Aber das ist wieder immer den Umweg über die Banken, wo die Banken Geld verdienen für nichts, denn sie nehmen sozusagen das staatliche Geld und geben es dem Staat zurück. Mhm. Das heißt, äh, aus Ihrer Sicht bräuchten wir gar keine europäische Ratingagentur, wie es ja auch von einigen gefordert wird? Ja, man kann das machen, aber das ist ja nur eine Verschiebung des Problems. Auch eine europäische Ratingagentur würde am Ende äh, Macht bekommen, die sie nicht verdient. Äh, man muss in der Tat sich unabhängig davon machen, muss sagen, bei Staatsanleihen gibt es überhaupt kein Rating. Äh, das müssen die Staaten souverän entscheiden. Da kann nicht irgendeine private Firma da reinmischen und sagen, ich entscheide jetzt darüber, wie viel der Staat für seine Staatsanleihen bezahlt. Das ist vollkommen lächerlich. Äh, und äh, wenn man diesen Systemwechsel angeht, wenn man ihn nur schon mal in Gang setzen würde, wäre ein großer Schritt getan. Das andere ist, dass man äh, generell, Sagt die, man braucht keine Ratingagenturen, jeder, der einen Kredit gibt, muss selbst entscheiden, muss selbst das Risiko einschätzen, dann hat man auch schon mal einen Teil gewonnen. Ich spreche gleich mit dem deutschen Geschäftsführer von Standard Poor hier in Deutschland. Haben Sie eine Frage, die ich dem stellen soll, irgendwas, was Sie dem mitteilen wollten? Naja, fragen Sie ihn einfach mal, ob er es selbst für angemessen hält, dass äh, Staaten beurteilt werden. Äh, Unternehmen zu beurteilen, wie gesagt, ist mir völlig egal, kann man tun. Aber Staaten zu beurteilen, ist eine wesentlich komplexere Aufgabe. Äh, es ist global praktisch überhaupt nicht möglich, hier zu sagen, eine Agentur beurteilt nun, was äh, die Staatengemeinschaft als Ganzes tut. Und äh, ich glaube, er wird da sehr bescheiden sein und sagen, ja, in der Tat, wir haben da erhebliche Grenzen. <lacht> da bin ich immer sehr gespannt, das Gespräch dann in einer halben Stunde. Ja. Danke für das Gespräch. Gut,